Nachdem Sie eine Ultima Farming Lizenz erworben haben, können Sie eine Farming Unit erwerben, um Tokens zu farmen. Sie können nur auf eine Weise dafür bezahlen, mit Ultima Token. Gehen Sie also zu Ihrem persönlichen Benutzerkonto auf der Website ultimafarm.com, scrollen Sie die Seite nach unten zu den Lizenzen und wählen Sie Ultima Farming Unit aus dem Menü aus. Wählen Sie auf der sich öffnenden Seite die für Sie verfügbare Unit aus und klicken Sie auf Purchase. Der Kauf einer Unit ist nur mittels Ultima-Token möglich. In dem sich öffnenden Fenster werden der Betrag in Ultima-Coins und die Wallet-Adresse angezeigt, an die Sie den angegebenen Betrag überweisen müssen. Um die Arbeit mit der mobilen Wallet-App zu vereinfachen, ist die Adresse auch als QR-Code verfügbar. Senden Sie zum Bezahlen den angegebenen Betrag in Ultima an die Wallet aus der Spalte Adresse. Bitte senden Sie den genauen Betrag, der auf dem Bildschirm angezeigt wird. Nach Abschluss der Zahlung müssen Sie auf eine Zahlungsbenachrichtigung warten. Wir hoffen, dass Sie nach dieser Anleitung keine Fragen mehr zum Kauf von Units haben. Falls Sie doch noch Fragen haben, können Sie diese jederzeit an unsere Support-Teams stellen. Wir wünschen Ihnen hohe Profite und viel Erfolg!